Ende November in Schrobenhausen. Hier wurde fleißig beladen, denn die Kinderhilfe Litauen hat unter der neuen Leitung von Eva und Sven Klingenberg wieder eine ganze Halle voller Hilfswaren und Geschenke zusammenbekommen. Dank vieler Spenden der Menschen, vor allem der Kinder aus dem Schrobenhausener Land. Wir haben es wirklich geschafft, das Ziel zu erreichen. Wir haben über 1000 Weihnachtstüten bekommen für die Kinder. Also so liebevoll und schön gepackt. Dann von vielen großen Firmen wurden man wieder sehr gut unterstützt. Wir haben von der Firma Hartmann 15 Paletten Medizinprodukte bekommen. Wir haben ähm, unter anderem Rollstühle bekommen, Rollatoren. Wir haben noch für Kinder Fahrräder bekommen. Viele Spielsachen, äh, auch sehr gute Kleidung, ein bisschen Schuhe. Ja, was dort einfach gebraucht wird. In der Nacht auf den 1. Dezember ging es dann los. Toni Drexler und sein Helfer machen den über 20 Jahre alten Rotkreuz-Lkw fertig für die 1.500 Kilometer lange Reise. Die Route kennt Drexler schon wie seine Westentasche. Ja, wir fahren jetzt Richtung Warschau, von Warschau äh, Richtung Augustow. Und am nächsten Tag passieren wir diese litauische Grenze, polnisch-litauische Grenze, und fahren dann Richtung Mariampoli und von Mariampoli aus nach Celswa, das ist eine Schule. Ich bin der Meinung, die Straßen sind in Ordnung, soweit durch ganz Polen durch und auch in Litauen, wo es natürlich Probleme geben kann, wenn es einen Wetterumschwung gibt, dass es viel Schnee gibt, dann haben wir auch schon Probleme gehabt, dass wir auf der Autobahn äh, die Schneeketten auflegen haben müssen, dass es nicht mehr weitergeht. Das ist in diesem Jahr Gott sei Dank nicht der Fall und so kommen die Hilfswaren gut und sicher im Baltikum an. Die Schule in Chelswa, das Kinderheim in Kaunas und mehrere Einrichtungen in Kleipeda werden beliefert. Auch Eva Klingenberg ist mit von der Partie, hier fast nicht zu erkennen mit Rauschebad. Ja, also Es hat wunderbar funktioniert, die ganze Woche war so schön und an jeder unserer drei Stationen wurden wir also begrüßt, wirklich wie der Nikolaus. In einem Hotel liefen wir sogar unter dem Namen Nikolaus, da wurden wir so eingecheckt und die Kinder waren so süß und so begeistert. Und die letzten Wochen wurde überall sehr viel geprobt und vorbereitet für die Weihnachtsfeier, die wir dann jeweils geboten bekommen haben. Und jeder wollte dabei sein, auch wenn es aufgrund der Behinderung manchmal nicht so leicht war. Aber es war sehr sehr rührend zu sehen, wie sie alle gefreut haben. Bescherung 2014 in Litauen. Mit diesen Eindrücken verabschieden wir uns aus dem ersten Teil unserer heutigen Sendung.